Ich, bin, ich komme ganz klar aus der Graswurzelbewegung. Also ich habe immer Probleme gehabt mit Institutionen. Ich habe immer mich gerieben an den Regeln. Ich, habe, ich finde lange Prozesse im Gremium, um Regeln zu verändern, absolut unaushaltbar. Ich habe immer lieber Lösungen gebaut, die am Rand waren, die außerhalb der Systeme waren. Also ich habe ja auch an der Uni gearbeitet und ich bin jetzt am Media Lab gelandet was quasi so diese Schnittstelle ist zwischen der traditionellen Uni und der Welt da draußen. Die Leute am Media Lab sind extrem kritisch, was Universitätsbildung angeht, die machen alles anders, sind eigentlich fast schon außerhalb der Unisysteme, also diese Disziplinarität und so, das wird alles da hinterfragt. Also da passe ich noch ganz gut rein, aber für mich ist es interessanter, die, die Initiative in der gras außerhalb in den, also von, den, von der Community sehen, äh, kommen zu lassen. Äh, ist, ich bin aber sehr froh, dass andere Leute gerne in der Politik und an den Strukturen arbeiten. Das ist genauso wichtig wie das, was ich mache.